Birthday to me. Happy Birthday to me. Ist mein Geburtstag. Wow. Klingt als mir herein. Als Rosado. Die Stimme erkenne ich. Ein Nacktporträt vom Göttlichen. Ein Foto machen ne? War schon wieder voll außer Kontext. Das ist eine Skizzierung von ihnen. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Don Die Reihe und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Heute ist mein Geburtstag. War wow, 15. März. Geil. Ne? ihr werdet dieses video aber am 16 märz sehen was alles hier weil <lacht> ich vor den von den wind aus dem video nimmt finde ich ne? nein nicht ähm, das fällt mir ein. ich muss mal ganz kurz gucken ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht viel erledigt hier auf screen ich muss das noch alles nachholen ne? ich weiß nicht warum ich das Thema hier nachkommen nachdem ich auch freigeschaltet ich muss es einfach verzeichnet haben ne? So, ich merke ich bin voll umverbreitet ich habe mein textdokument noch nicht geöffnet wo ich meine ganzen bahnfähigkeit notizen reinpacken ne? mit uns die anschauen weil ich habe natürlich wieder karakteria vorbereitet ne? und zwar habe ich gehen wir mal alle hier durch ne habe ja schön Word-Dokument hier vorbereitet und so. Ne? ich habe chloe mit sigurd trainieren lassen das sind nicht so viele 1 2 3 4 5 noch Und ja, beim letzten kapitel hat man gesehen ne, da war irgendwie ein geheimes item eine geheime göttin in die die ich verpasst habe wie soll man damit schon drauf kommen ich meine mich so dunkel zu erinnern dass bei einem dem war ein bisschen kryptischer damals, von daher. Äh, ich habe Rosado mit live trainieren lassen. Und da haben die damals noch so gemacht: So, ah, du stehst mit einer Einheit an einem bestimmten Ort auf der Karte, dann kriegst du einen Gegenstand. Sowas war eine Anspielung daran. <lacht> Gut für dich. So, dann habe ich Eti mit Lin trainieren lassen. Auf der zweiten Stufe. Wir gehen schon auf die Level 10 hoch. Mir ist aufgefallen, dieser Magier, dieser Level 20 Magier. Soll eine anspielung an. Ja, also nochmal, Julius aus Weihmlm 4 sein, der Hauptbösewicht. Und, ähm hieß sie noch mal tiltio oder so also, ne ist da ist da und erke habe ich trainieren lassen mit mir selber und ich habe gehört es soll bei eigentlich jeden paralog so sein also bei jedem ist dass die gegner alle irgendwie anspielungen und charaktere aus dem spiel sein sollen also einige Charaktere in, keine Ahnung, in anderen Nebenquests. Die sollen alle auch Anspielungen an Charaktere aus dem jeweiligen Spiel sein. Und ja, ich da, die hatte zum Beispiel einen Voron-Zauber. Daran erinnere ich mich noch. Und einer der Magier hat ja auch so einen Voran zauber diesen super starken ne So, dann habe ich Ike mit Gold Mary und Rosado trainieren lassen, damit die alle Verteidigung kriegen, äh? und ja, das bedeutet, ich muss mal auf so einige Charaktere auf so Gegner achten. Nebenquest, weil die alle Anspielungen sind, an verschiedene Gegner aus dem Kapitel und das war ja der Hauptbösewicht mit einem super starken Feuerzauber angeblich. Da also ja, muss ich mal darauf achten. Die Göttin in der Krone war, glaube ich, auch irgendwie eine Anspielung an ein an Kapitel, aber da ich vor allem vier schon so lange nicht mehr gespielt habe. Okay. Aber ich habe mir sogar hier notiert. Göttin in der Krone, zwei Magier waren Julius und ist Da habe ich mir sogar hier äh, notiert. Aber ich glaube, da war bevor ich hier diesen Schnitt gemacht habe, wo ich das reingeschnitten habe, ne? am Ende des Parts. So, dann haben wir das. Äh, wir machen heute die Hauptstory weiter, weil die Level 5 ist. Ne? Wir haben die Unterhaltung schon hinter uns. Aber ich habe noch ein paar Unterstützungen freigeschaltet. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Ne? Und dann erzähle ich euch gleich, wie er weitergeht, weil er ist ein bisschen komisch jetzt gerade. So, Celine und so los geht's. Na, was reden wir heute? Wie okay aus. Ich の einige 王女 ja doppelt sind von か。エフギン国へ ich fand das damals so komisch, als in der englischen Synchron damals konzert Äh, auf Englisch oder Japanisch umstellen, die Sprachausgabe. Aber Crom, also da einer der Hauptcharaktere von Family Awakening hat die gleiche Stimme wie Ryoma. Also auch einer der Hauptcharaktere aus dem Nachfolgespiel. Das war ein bisschen merkwürdig. glaube Matt Mercer ist ein sehr bekannter Schauspieler äh, Synchronsprecher. Ich einfach mit den Adligen hier an, dass meine Connections erweitern. Dann haben wir Fram und Timera. Wir sind wieder nervös. Wie bin ich hingekommen? Ach, お嬢様はいっぱのありがとう。Very <laughs> obliging。本当 <laughs> さりげない ja, nicht mehr so gut になっ Ach, Karima! Ich sie so einen anzug okay. <lacht> putzig. Okay. Dann haben wir noch Clan und Hortensia. Eine andere zu tut sich mit dem Adeligen unterhalten aber irgendwas sagen wir, es wird nicht so reibungslos ablaufen. Oh Gott, das klingt so nervig, ey. 何勘違いその 私じゃなくて自分の宿君のファンクラブだったって<笑> Okay, Übersetzung unglaublich unterschiedlich, so Dann gehen wir mal raus, oder? Ja, habe ich überhaupt schon angesprochen? Ich ziehe mal andere Klamotten an und spricht irgendwie näher an. Ich finde die Klamotten sehen irgendwie komisch aus. Das sieht aus wie ein Mischmasch, als wäre ich irgendwie ein Samurai. Das ist irgendwie als würde, als wäre irgendwie westliche und äh, östliche Hemisphäre aufeinander getroffen und haben irgendwie dieses gewand erstellt <lacht> ich, das sieht sehr komisch aus. und dann so komische stiefel Ugh. weiß nicht, ich weiß nicht was dieses outfit soll <lacht> sie komisch aus wenn ich damit draußen rumlaufen einfach prügel mich die leute <lacht> so aber ich merke gerade ich habe immer noch mhm. dings ja offen nee. warum <lacht> so ähm ich habe immer noch ist ja was neues gespawnt ja da unten rechts ich ähm, war noch nicht fertig mit allen aber ich konnte auch nicht weitermachen weil ich wollte heute erst weitermachen mit den erkunden und so aber der grund warum ich das nicht gemacht habe liegt daran weil ich nicht mit den leuten sprechen kann ohne dass äh, am besten zeige ich euch das mal ne? ohne dass äh, das hier passiert Heute soll Geburtstag richtig göttlicher. Ich habe euch gesucht, damit wir zusammen feiern können. Und ja, jeder gibt mir ja irgendwie anscheinend ein Item und das ist cool, <lacht> weil mein Geburtstag ist. 15. März. Ne? Hier sieht dieses Video am 16. März, aber das soll ja nicht ändern, dass ich heute Geburtstag habe. Ne? Gomi und ja, ich kann mit dir nicht sprechen ja entweder er oder timera stehen immer da und ich kann dann irgendwie nicht mit denen interagieren meine musik spielen oh, irgendwas oh, heute hast du geburtstag ich weiß nichts zu sagen aber ich wünsche dir alles gute das ist ja nicht mal gegenstand weil du nicht existiert ne? hm. heute ja geburtstag nicht wahr herzlichen glückwunsch wie alt seid ihr nun gedauert Ah, Timera sorgt auch für die Musik hier mit der sich gerade und ist Geburtstag, Göttlicher, bitte, schickt mir die Ehre ein Kuchen für euch dürfen Dörfleisch, hey, ich spiele gerade Octopath Traveler 2 dann bin ich Dörfleisch schon sammeln. Jetzt treffe ich, ich hier schon wieder Dörfleisch. So, also ja, ich konnte nicht irgendwie weitermachen, weil jeder mir irgendwie einen speziellen Dialog gegeben hat und mir hat gegeben hat und so von daher konnte ich halt nicht weitermachen ne hm, weil ich das ja zeigen möchte ne? also ja wir reden jetzt hier mit jedem einmal ne herzlichen Glückwunsch heute ist ein besonderer Tag ich mache dir ein einmaliges Angebot ganz kostenlos zu feiern gib mir so eine ultimative Waffe also cool. Ich wusste irgendwas passiert hier an mein Geburtstag. Vor allem... Also ja, das war interessant. Hey, live. Ich bin zurück zu sein. Doch. Hey. Dusch. Du. Du musst mir gar nicht zu meinem Geburtstag gratulieren. Ja, ich glaube, ich Ike ausgerüstet habe. Ne? Manchmal Erika. Der Charakter, nicht ausgerüstet habe, steht immer hier dann ihre bitte bitte lass wieder den glücklichsten aller geburtstage wünschen danke wie gut wenn man irgendwie mit jedem charakter support punkte bekommen würde herzlichen glückwunsch zum geburtstag ich kann doch gar nicht glauben dass ich euch wirklich mal ins gesicht sagen würde das muss kein sein das sind alles geschenke die ich hier gerade bekomme super duper glückwunsch zum geburtstag wir sollten uns alle einladen und monströse patch und eine monströse Party schmeißen Poesiebuch. Okay, du tust mir nicht gratulieren. Oh. Also ich weiß nicht, im Feierblend Fates, Fire Emblem Awakening haben die habe glaube ich, so eingeführt, ne? Ich wusste doch, sobald man irgendwie Geburtstag irgendwo eintragen muss, dann muss man irgendwie... Ja, dann kriegt man, passiert irgendetwas, ne? Ganz Impact habe ich auch irgendwie Geburtstagskuchen gesendet bekommen. zum Geburtstag ehrlich? also ich habe es gesagt. Ich war nämlich deswegen etwas nervös. Sondern das habe ich gesagt nicht schlecht, weil wir kriegen ja so viele Items. Die kann ich dann alle an die Charaktere verteilen. Und ja, ganz lang habe geschlafen, als ich euch zum Geburtstag alles Gute wünschte. Heute überwältigt mich meine Gefühle. Okay. Hi. Ich habe die Tage gezählt, bis ich euch alles kurz zum Geburtstag wünschen könnte. Nun habe ich jetzt das, habe ich das getan. Sollte Geschenke, welche aber natürlich alle erstmal beim nächsten Mal hier verteilen. Es hey, heute nicht geburtstag. Ja, ich hatte recht. Herzlichen Glückwunsch. Blöde ist nicht all jeder Charakter läuft hier rum. Das stört mich ein bisschen. Das heißt, einige Charaktere, wenn wir nicht zum Geburtstag gratulieren, außer. Am Ende des Tages, wenn ich nicht so lange brauche, heute ne? wir haben jetzt 20 Uhr. Wir haben jetzt halb neun, Und wenn ich jetzt nicht fünf Stunden brauche, na, aber da wird glaube ich nichts mehr. Ne? Das einige Charaktere, wenn leider verpassen mir zum Geburtstag zu schenken. Ich könnte ja auch die Ingame-Clock irgendwie ändern. Ne? Geht <lacht> das? Bestimmt, ne? <lacht> herzlichen <lacht> Wochen zum Geburtstag. Könnte halt ich ja. Ich hoffe, dieser Tag wird für euch ein wunderbar Tag voller Wunder nehmen meine aufregsten Wünsche zum Geburtstag an zum Geburtstag. Heute welchen Licht des Mondes und der Sterne einen Tanz aufführen, um euch zu feiern. Die Geschenke welchen beim nächsten Mal hier verteilen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich fühle mich geehrt, dass ich in der Geschichte eures Lebens eine Rolle spielt. Er muss glückwunsch göttlicher auf ein weiteres jahr eure muskeln wachsen mit euch so ich glaube da war es ne? hier oben war keiner ne? hm. okay, schöne mechanik da habe ich eine menge geschenke die ich hier verteilen kann aber die werde ich jetzt nicht verteilen so und da ich dann ja mit niemandem ja reden konnte ohne natürlich den dialog kam warte mal eine angel muss ich noch glaube ich ne? da steht ja auch noch einer okay. das ist ein geburtstag oder? ja ich habe es geschafft euch den richtigen tags gratulieren da lobe ich da lobe ich mich selbst so ähm, ja weil ich das heute machen wollte aber heute mein geburtstag war haben die alle irgendwie solche sprüche abgelassen und die wollte ich natürlich zeigen weswegen ich nicht weitermachen konnte ne? und mir fehlen nur einige sagen ich muss noch angeln gehen ich muss noch hier mein, äh, weil wir hier durch die Gegend fliegen, ich muss noch Krafttraining machen, also das mache ich dann jetzt auch alles. Ne, aber ich mache das, ich mache dann einen Schnitt, bevor wir hier fertig sind. Ne? da treffe ich euch dann schon auf der Weltkarte. Und ich werde aber auch noch ähm, jemand essen gehen. So, ich hoffe, ich tue nicht ein Dings noch falsch. Obwohl da kann ich ja noch alles gucken dann. So, wen haben wir denn hier noch? Butch und... Ich will erstmal die hauptcharakterial also. Timera und... Panett. ist doch der Gefolgsleutin, oder? Hm. Egal. Hm, geübt. Stärke, Resistenz, also was? verdammt, Wenn sie geübt darin ist, müsste der halt eigentlich gut sein, ne? Hackfleischklößchen. Aber verzicht mal zwar auf einige Werte, aber irgendwie bin ich heute positiv, dass wir äh, Hackfleischklößchen mit Gemüse. Dass wir heute vielleicht etwas, dass wir es etwas einfacher haben als mit den anderen Kapiteln in letzter Zeit. Einfach nur, weil wir so ein bisschen Training in hatte. So, das hat es jetzt besser gebracht. So, fette Bonus bitte. Ah, ja, trotzdem Geschicklichkeit. Okay. Migration kann ich dann wieder in den Boden werfen nach dem Kapitel so, sieht hier aus da habe ich wieder ein paar Sachen rum. Oh. ich habe auch jetzt keine dinger mehr ich benutze jetzt eigentlich nur um fähigkeiten hier mein emblem und so zu bekommen so was ich jetzt machen werde ich werde jetzt nur kurz angeln ich werde noch hier krafttraining weil reiten und alles was machen ne? und dann mache ich ein also ich mache hier jetzt einen schnitt aber ich sehe ich dann auf der Weltkarte wieder, ne? Und ja. gut Die Geschenke verteilen, also die ich jetzt hier gerade bekommen habe. Also hier all das, das werde ich alles beim nächsten Mal machen, ne? diese pots laufen ja nicht weg. Weil ich will ja heute jetzt, dann sitze ich ja schon wieder, weil ich eine halbe Stunde hier gleich die Geschenke zu verkaufen. Deswegen machen wir das halt jetzt hier schnell, ne? Also gut, ja, ich mache einen Schnitt hier und ich sehe euch dann gleich auf der Weltkarte wieder, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder auf der Weltkarte. Wir sind hier um, auf Kapitel 18. In Kapitel 18. Aber theoretisch stehen wir auf Kapitel 18. Jetzt, so, wo ich danach nachdenke. Ne? Und ja, wir enden heute Kapitel 18. Route nach Illusia. Ich glaube, die das Kapitel hieß eine kalte Reise. Ja habe ich mal verwechselt mit eine kalte riese und dann denke ich mir mal warte mal ein schreibst du noch nicht eine ne? und dann sehe ich oh ja eine kalte Reise nicht eine kalte riese oder so ne und ja ähm, fünf Stunden war mein letztes das kann aber nicht sein ich habe noch nicht fünf Stunden lang ja Preparations gemacht was okay keine Ahnung aber vorm Kampf glaube ich keine Ahnung egal ähm, kapitel 18 route nach elusia nachdem die gruppe die war über wähler vale erfahren hat bricht sie auf nach elusia ja wir waren ja hinter ihnen oh, wird wird ein schiff sein oh, oh. die haben einen sehr berüchtigten Ruf in Fire emblem oft sehr schwierig und nervig zu sein da gucken wir mal eine kalte reise ist das wo anna herkommt sie kommt doch irgendwie aus dem so wintergebiet Oh, der Typ sieht komisch aus in dieser Grafik. da haben wir bis jetzt nur in Cutscenes gesehen, oder? Oh. Ja, irgendwie sind die unerändern am Fehlen, ne? 眠っ Oh ah, nein, bitte hm, ein So, so, so, so, 全てあの、はい。<笑> やはり ベイル das ist mein Name. Okay, we sind voll im bar Kotoru. Uno. Musu wo kaikou wenn du das eine Ding gemacht hast, habe ich nicht. Dann ist nicht alles okay. Was für ein Dialog war es gerade? Es, wir sind alle im Eimer, sowas von Todmann. 奴らが王の血を狙っていることも ヒルションについたらどうするすぐに城を目指すか。そうし so also, erinnert mich irgendwie Ich weiß nicht wie sie noch mal hieß. Awakening. Da, da auch irgendwie so eine Drachenreiterin die irgendwie die Handlangerin von einem der Hauptbesicht war。 zum nächsten hauptwesen gesprungen ist keine ahnung oh, so Drachen, also irgendwie ich war auch irgendwie war er nicht hart onesama summer vibes ich bin relevant ja auch sehr aufreizend gekleidet ich weiß nicht mehr wie sie hieß und also überraschenderweise auch etwas dunklere Hautfarbe. Okay. Gut. Ähm, wird das hier ein Schifflevel sein? Wir waren auch auf dem Schiff, ne? Kein Schifflevel, bitte kein Schifflevel. Die sind furchtbar. Was ist Fire Emblem. Oh Gott. besiegen. Zwei so, ein Ich habe zwei vorbereitet, nur so, um sicher zu gehen. Okay. Ja, und das ist ja so ein Muster Schiffslevel in Fire Emblem. Man hat zwei Schiffe, man ist in der Mitte, links und rechts von ein sind zwei Schiffe. Das sieht aus wie so ein Kapitel aus Fire Emblem sieben oder acht. So. Ja, gibt es Was zum Kotzen ist immer. Hier sind wahrscheinlich voll viele fliegende Einheiten, ne? die Von überall immer kommen werden ja, im Feiern im 700 furchtbar kam von überall immer fliegende Einheiten und ja, Wenn ich auf den Schiffen so blöde rum bewegen kannst, ist halt irgendwie immer furchtbar sich zu bewegen. So, ich bin schon überrascht, dass hier niemand auf unserem Schiff ist am Start. So, hier sind Schatz, aber ich glaube nicht, dass hier diebe auftauchen, weil wohin sollen die fliegen. Ne? So, ich suche einen Boss, wo ist hier ein Boss immer mal so lang so, äh, Level 5 äh, natürlich sind die Level 7 so und jetzt kommen sie alle schon mit ihren Klassenfähigkeiten weil jede Einheit über Level 5 hat ja jetzt schon eine Fähigkeit jeder äh, entwickelte Einheit die KP der einheit gleich 100% wenn die einen Korb auf jetzt gab sie zweimal an hm. oh, oh ja äh. Du. Linden. Ein Gelehrter aus der Lusier. Er besitzt großen Hunger nach Wissen, den er mit Experimenten stellt. Noch nichts weiter Ist die eine im Kampf mit einer Waffe ausgerüstet, deren Level niedriger ist als der gegnerische Waffe? Er sie im Kampf Kripp plus 20. Was ist die einer den Kampf mit einer Waffe ausgerüstet? Deren Level niedriger ist ist der der gegnerischen Waffe. Was bedeutet das? Also wenn er jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Feuer gegen jemanden einsetze, der, der weiß ich nicht, elf Feuer hat, das hat dann plus zehn Krit, oder plus 20 das hat eine rekrutierbare Einheit? er ist nicht der Boss, ne? Der Boss hieß irgendwie Abühm, ne? ist ein weiser, ein mystischer. Jetzt, als könntest du irgendwie ja verwandt sein mit den Eintypen. typen äh, von den Bluthunden. Ich sehe immer noch nicht den Boss irgendwo. Gegner haben auch nichts hier zum Droppen. Da Schmetterschlag plus für die Einheit ein sieht die Kapitel einer ins Beginn des Kampfes unter 50 Prozent. Er sie im Kampf Pff. und ein Tomahawk. Boah. Hm. Aber sie hat keinen Krit. Eine Generalin aus Illusia kommt ihren Pflichten hingebungsvoll nach. Ich glaube, der Typ hier ist eine rekrutierbare Einheit, ne? Oder er ist einfach nur ein Boss. Aber der hat einen persönlichen Skill, ne? Waffenexperte, das ist ein persönlicher Skill. Sie hat zum Beispiel keinen persönlichen Skill, ne? Da wäre es rekrutierbar, aber mit wem, ne? Mit meinem Hauptcharakter wahrscheinlich, ne? So egal. Äh, ich habe zwölf Charaktere vorbereitet, ne? Ich habe ein Heiler, ich habe wo hier zwei Heiler. Ich muss mal oben erst platzieren. Ich weiß nicht, wieso. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich sehe gerade hier ist nirgends, wo was so wo ich reinstecken kann. Ne? So Sachen, Gebüsch und so. Ne? Ne glaub nicht äh. hm. uh. okay ich habe hier ein Geschütz anscheinend alles klar das sieht lustig aus der Kapitel da müssen wir irgendwie so trainieren ohne irgendwie da ist sie ja nicht mehr so stark weil halt weil sie keinen Ausweichbonus bekommt. Ne? Ich meine, sie hat natürlich das Ausweichen von 94. Das heißt, sie wird wahrscheinlich sowieso immer nur so mit weil nicht 40, 50% getroffen. Aber ja. Ich habe alle Ringe, alle wichtigen verteilt. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Ich wollte schon sagen, wir haben noch mehr. Ne? So, 8 und vier gibt es noch. Ne? Jetzt fehlt noch Mars, äh, Celica. Mikaya und Roy, ne? Cool. Die kriegen wir auch noch. Aber nicht in diesem Kapitel anscheinend, weil hier niemand mit Regen ist. So, was mache ich denn das erst? Ne? Hier sind so Geschütze, was voll nervig ist. das also kann mich nicht hier irgendwie ran nähern außer ich sorge dafür, die erstmal ihre Dinger ja verballern. Ihre Geschütze. Muss ich Ne, an wir schleichen uns dann hier so überall dran die Leute locken ja den an und den, also ne? solange ich ja Leute reinpacke, die ja tanken, sollte eigentlich gut gehen. Nur wen, ne? So, ich gehe mal nicht auf ein. Wem wir ja alles mitnehmen, ne? Seht ihr ja, ich habe niemanden, der irgendwie tanky ist, ne? Also ich kann die irgendwie nicht anlocken. So, Silberaxt. Ich könnte. Ich habe doch bestimmt ein Weibernschwert, ne? Den hätte ich immer normalerweise meinen Hauptcharakter geben. Aber. Du hast ein Weiberntöter, ne? Ja. Dann packen wir dich nach oben. Du kümmerst dich um diese Weibern ritter hoffentlich, ohne zu verrecken. 40 Schaden, ja. Wenn du von beiden getroffen wirst, dann bist du tot. Aber du wirst nicht vom beiden getroffen, ne? Und du Ausweichen 93 hast und die haben einen Treffer von 120. das heißt ist 7. Wir haben einen Treffer wahrscheinlich von 27. Das passt. Ja, also jetzt die Kampfgeschicklichkeit. Pff. Okay, Lapis, du kümmerst dich um die beiden. Die kann sogar beide anlocken okay haben wir das schon mal erledigt dann muss ich ja leute haben die sich um die typen kümmern So, das problem ist die kriegen alle krit plus 10 wenn sie angreifen die haben schon krit wir sind das heißt die haben krit 24 das heißt, ich muss hier jemanden reinschicken der auch krit Mhm. Wie viel Schaden macht ihr? 36. Das heißt, ha, ich bräuchte jemand, der tanker ist. Sie ist Tanki. Ich weiß nicht wieso, aber sie ist Tanki. So wo ist er? Ähm, Alfred, Alfred, Alfred, wo ist er? Ich hatte ich doch gerade gesehen. Ah, nee, ist Marin. Hier ist Alfred. Er ist auch Tanki ein bisschen so das ist ja auch noch welche boah das heißt wir locken ja eigentlich alles die Gegner an ne würde ich sagen ganz langsam und dann wird das halt alles ganz chillig ne um die schatzung komme ich mich jetzt nicht so schnell ne ich nehme jetzt mal an da geht niemand auf die los ich habe jetzt nicht drauf geachtet ob hier wir sind aber sollen, wohin sollen die rennen ne die können wohin rennen von daher... Ja. Klappt das schon. Oh, rein da. ja, das Ding habe ich auch noch. da ja, bin kann ich da reinpacken. Muss ich da Magier oder Schützen reinpacken? bitte ein Flammenkanonen fällt er jetzt die Zugriff auf Befehl abfallen. Okay, da ist äh, Diamant drin. Also nicht mal in jeder kann benutzen. Feuergeschosse richten rund um ihren Einschlagsort flächenschein an und lassen das Gelände in Flammen aufgehen. Macht das getroffene mit mindestens ein KP überleben und auch einen verbündeten getroffen werden können. Ja. Illusia, oh, eigentlich eine illusische Person hier einpacken sollen. Ich habe meinen Hauptcharakter da rein. Habe ich überhaupt jemand von Illusia, ich glaube nicht, ne? Hätte ich irgendwie Ivy oder Hortensia mitnehmen sollen, ne? Okay, uh. sollten mal ruhig näher kommen, ne? Sie kommen bekannt vor. Die haben wir haben schon mal gehört, ne? So, was hatte ich gesagt? Sie, sie kommt hier in Sie dürfte eigentlich nicht von beiden getroffen werden, ne? Okay, da geht ein bisschen Ausweichen flöten, aber ja, platzieren wir sie als letztes. So, wir müssen jetzt einzeln die Leute hier alle an. Wie sie an. Ich denke das ausweichen. Äh, nö. Na, ich pack dich mal daneben. Problem ist, ich bin ja überall in Reichweite mit Ball mit allen so aus dem Sonnenbogen und heißt Magie, Magieangriff. Das heißt, ich kann nicht schicken. wenn noch Resistenz. Du, du hast bestimmt nicht so viel Resistenz. Na packen wir ihn da rein, ne? 18. Nein. Okay. Na, packen wir dich rein. aber nicht packen, ne? Und die komme ich, glaube ich, noch nicht, ne? Mehr Leute wir anlocken, pro Zug, desto besser würde ich sagen. Und man hat noch mal Geschicklichkeit plus fünf, äh, das vom Gegner nicht besetzt werden kann. Ey, jetzt Oh, okay, also. Geschicklichkeit plus 5 ist aber eine Menge. Aber nicht so ein Miniaturbogen Mini Mini Mini etc. ne? So, wir müssen halt ein bisschen Schaden hier nehmen, würde ich sagen. 94 ja, da betreffen. So, dich kann ich glaube ich nicht dahin passen. Da kommen nämlich beide Leute an ihn heran. Okay, wen habe ich hier animiert dich? Ja, pff, weiß nicht. Da kann man halt nicht so viel Schaden hier machen. So magische Artillerie, da kann ich zum Beispiel Ich könnte dich da packen Kannst das Ding ja so lange abfeuern. Weißt du die Strategie? Ne, ich habe keine Ahnung. Wer trifft mich da hinten? Na. Irgendwie bin ich von zwei Leuten da getroffen. Ja okay, ja okay, das ist die Reichweite von dem, wenn er in Dingen drin ist, ne? In der Artillerie, aber die werden ja nicht beide. wenn er nicht beide da reingehen können. Ja. Ich dich hier in, du gehst auch ein und du machst hier. So, da nicht funktioniert das, ne? Ich hoffe ja, sie wird nicht vom Bein getroffen, weil sonst wird er ja voll nervig gerade. nett. So, dann warten wir hier, ne? Hey, was geht, bitte kriegt mich nicht. So, so macht man das. Ich, ich habe da kein Heiler in der Nähe. Trotzdem noch wirklich schaden. Oh, sehr cool. deswegen habe ich immer angst vor so kleinen kritz chancen ne? die können immer treffen das tankt dann hier diese angriffe ja, jetzt bitte welt nicht getroffen aber oh, das ist nicht gut ah. oh, sehr gut oh Gott. Da sind echt Diebe, ehrlich. Lass mich auf den Arm nehmen. Oh Gott. Ähm, das sind viel zu viele Leute, die sich gerade bewegen. Hallo. Warum? Wohin flüchtest du hin? Oh. ich mich darum auch noch kümmern, ey. Wie soll ich denn das machen? Der, dann ist der? Das ist der. reicht dem Wort würde ich mit einem Schlag einfach wegpusten. Ah oh ich hasse die Situation jetzt schon. Ja, die können mich alle von so weit treffen. Okay, wo ist mein Tänzer? Ja. Ähm. Yeah. Ah oh So, er hat sich nicht bewegt. Also vielleicht, wenn ich hier nicht so viele Leute getriggert hätte, wäre es besser gewesen. So, ihr habt 32... Ich kann nicht gegen die ankommen. Ich was? Hier. Nee, nicht gut wo ich habe Erika. Erika hat Butsamkeit. Hm, ist das so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich kann mich ja schon direkt um den Dieb kümmern, ne? So, ich muss dich erledigen. Problem ist... Abgeswert. Reichweite sein. Also, war aber so war mal so. Ich würde am liebsten jemanden heilen, aber geht ja nicht. Wir schon wieder 15 Leute auf einmal gekommen. Da war ein sehr gutes Level ab. So. Ah. Warte mal, wenn ich die hier in So, Und genau deswegen habe ich hier ein Dings gegeben. Mit dem motor jetzt sind nichts abgezogen. Außer also sie Kritten. Ah, du bist jetzt in Sicherheit, ne? Perfekt. Ah. So, dann. Was schade machst du mir? Hey. ich auch nirgends mehr hinpacken kann ohne dass sie getroffen wird ne so, auf den Stress mit dem blöden mit dem blöden äh, typen da habe ich echt keine lust ne? deswegen machen wir den jetzt schon fertig ne? haben wir die Situation schon erledigt. nix ja nichts an Erfahrung So, ah, natürlich reicht es uns alle. So, und ich muss mal ein bisschen hier losgehen. Erlegen. Donnerschwert von ihr aus. Nö. Problem ist, ich krieg den nicht down mit meinem Liberation. Wer wird kriegt dich down? Der Grund, warum ich das mache, ist, damit ja, welchen wenn wir mit Schwert hier umlaufen das habe ich nur, als ich auch mit ihnen ja überlebe. Ich glaube, er wird ja von einigen Leuten angegriffen gerade. Ja. Nicht so gut. Er trifft. Du triffst. Du. Und du, cool. Nee, du triffst nicht. So viel also viel Wieso triffst du? Was? Halt ich sehe auf dem blauen Bereich da. hat doch nicht drei Reichweite. Der wird hier stehen. Dann kann er. was wart Wieso bist du in Reichweite? Äh? 1, 2, 3, 4, 5. Dün, dün, Was? Äh, jetzt die Angriff... mal Du dürfst ihn eigentlich gar nicht treffen. Das Ding lügt mich ja an. Was? Dann mache ich dich hier Platt irgendwie. Das wird schon irgendwie klappen. So, jetzt muss ich aber die Situation erledigen. Ne? Die sind 15 Leute, 15.000 Millionen Leute. Da kann ich nicht hin, was ich machen könnte. Ist ich muss auf, ich meine, ich muss definitiv tanzen aber da kann ich sie nicht platzieren weil jemand muss hier stehen und er steht schon hier, hier habe ich keine magier ja, ganz ihn erledigen das cool 32 mhm. Sagen wir jeden Killer abgreifen, den ich greifen kann. Da habe ich halt nicht so viele Leute an, sollen ne? ah, meine Feinde ohne euch hätte ich nicht so hoch leveln können. Wir so. sind nicht so stark. Ne? Wenn ich die beiden erledigt kriege, dann ist okay. Uh, 16, 16, uh, 16, 17, 18. Okay, sie überlebt das auch. Okay, das heißt, sie kann. Ah, sie killt natürlich wieder nichts klar. So, ich habe eine Idee. ist das denn schon wieder. ihr habt bestimmt mehr als, nö, ne habt ihr nicht? Dann machen wir so. Sie also wird aber trotzdem als erstes angegriffen, ne? Du hast ein Speer, cool. Ach, gesagt doch. doch Kommt er jetzt gleich nicht. Egal. Aber ah, warte, jetzt habe ich ihn da hinten hingepackt, ne? So ein Mist, ey. <lacht> ey. Boah. Ah, 36. Äh, äh, sie ist tot <lacht> Dammt, <ey. lacht> kann ich schon vergessen ja eigentlich <lacht> so. weil es mit der reichweite hier das spiel sagt mir ich bin in der reichweite von dem das stimmt doch gar nicht aber was ist das die äh, überlebt hat gerade so ich müsste ich hier im packen niemand Eti erledigt ja dann müssen wir halt hier verschwinden ne? der mit dem Ding, ne? Mit dem... Ja, mit dem Sonnenbogen. dass man nicht hier hingehen, ne? Ich habe Elfenwind. Haha. Zack. Zack. Stärke. Cool. 1 2 3 4 dann da dreck. Ey. So, dann machen wir Entschuldige, was? Muss was ich meinen Tänzer Typen hier wegbewegt, ne? Das ist aber war wieder eine umfähre Situation. er sagt mir auch, oh, ist ein Reichmann. Okay, was ist deine halt Trefferchance? Du bist ein General, du bist aber nicht so eine hohe Trefferchance haben, ne? Aha. Ey. Ist halt Elf mit, ne? Elf mit licht So meine Wahl wird jetzt irgendwie jetzt entweder hier reinzugehen oder nicht ne. Warte mal ich kann den ja machen. Wenn du voll du bist dann bist du ja wohl nicht frecken oder? Obwohl der macht eine Menge Schaden der ne? 40. Ah, macht dir mit ein Schlag weg. Ey. Ne 29 ja. Aber was soll's denn, machen wir hier ja schon alle auf dich loskommen. Warte mal hier ja, die Überleben sowieso alle mit Einschlag war ne? ja schon hoffnungslos. hier gerade. Ja, kannst du schon vergessen, ja, eigentlich. Ne, dann war schon wieder alle hier getriggert werden, ne? Ah, ich mache mal den jetzt, ne? Mal sehen, wenn uns irgendwo alle an einen Ort verschanzen, würde ich sagen. Ne Was gehen wir alle an einen Ort? Ne klingt das? Warten wir erstmal, bis der Ansturm ja vorbei ist auch machen. Ich weiß jetzt ja nicht. Ich weiß ja nie, wie die KI mal ist hier reagiert auf meine Aktion. So. Jetzt hier ein Wahrscheinlich bewegen die sich gar nicht alle auflöslos, ne? Oder auch nicht. Naja, ah, ich weiß. So, jetzt machen wir den. Typ mehr kalt, Boah, der er sich hier die eigentlich einplanen kann. So. Jetzt tun man es ja locker dran schleichen an dem Gebiet. Guck mal, jetzt, wo jetzt mit wenig Leute die sich jetzt hier wieder bewegt haben. Hier locker um die alle kümmern das ist ein magier auch ein magier hm, warum also naja lass mal ihn als ist So, dann gehen wir da mit dem Würmtöter mit 0% prozent Das wegen ja komischen persönlichen Skill, ne? Trotzdem tausendmal angenehmer als vorhin. Ich meine, du kannst niemanden hier erledigen. Kannst ne? halt du nicht mal jemanden doppeln? Was zum Ja, aber diesmal schaffen hat, mich einfach mit allen Leuten da oben. Ach, diese Macht kann sich was schmecken. Ich nehme mal an, wir brauchen nicht hier unseren Tanz. -Move, nee. war zu 100 Prozent treff. Danke. Und. Schaffst du ihn zu erledigen? meister er da? Oh, wow, guckst ich beinahe. Ihr trefft sich halt an. Aber den ja Ich weiß ich nicht, ob das genug war. Ich glaube, war gar nicht genug. Aber damit vergiften wir das schon, ne? stark ne ach ja ich kann sie ja bewegen äh. mhm. ja, ich glaube wenn ich ihn hier im Paket ist hat eigentlich schon in Ordnung ne? Jetzt hat krasse Silberschwert von Diamant, dem sie leider nicht doppeln kann. Hier mit doppelt aber. So, ist ein Angriff von 40 mit der Silberlanze. ihr mich nicht beide treffen können oder doch <lacht> 38 und 40 ähm, wir sind 15 und er überlebt hat vielleicht war jetzt sogar aus habe ich gut gemacht So, ich glaube, wir haben es hier. So, nehmen wir auch. Ich glaube mit Abwertung herein, damit der ja schön tankt. aber wenn ich hier hingehe mit 35 was ist das hier ja, gleich während sie an schon was sehr gut hm, ich könnte jetzt dich eigentlich mit Dings hier angreifen mit Corin und festnageln ich dann gemütlich aus der Ferne angreifen Äh, wie sieht es mit einer Kritchance also mal aus? Krit-Abwehr wird hier jeder überleben. Ah, geht schon. Uh. Aha. Jetzt er ja. hat <lacht> zwei Schaden. Okay. Ich habe vergessen, Fogado ein Schwert auszurüsten. aber er war sowieso dahinter Okay. okay. kommen langsam näher, aber wir sind hier relativ sicher, glaube ich. Ich kann zum Beispiel mit dir ja angreifen. Nein, kann ich nicht. Das ist ein Speer 38. warte mal, sie kann sich da wegbewegen. bewegen hm. Und da ich von unten. Oh. Ist ja nicht erledigen. irgendwo bin ich auf der anderen Seite. So, sie kann sich wegbewegen. Von da ist cool. Das ist unglaublich stark. Hält diese Werte? Ich bin ein schönes Mädchen. Also, ähm ja, ich meine, du musst ihn erledigen. Perfekt. Ich wollte schon sagen, der muss jetzt treffen. wäre schon wieder noch fast getötet und fast getötet ist es nicht getötet oh, kann ich dich erledigen stimmt nicht ne aber mit Hilfe von Junaka wird das schon und am besten wenn ich dich nur erledigen könnte ne perfekt ah, verdammt aber ist okay ja alles gleich tot ist geht das gar keinen heiler zur hand der in dieser runde heilen kann da überlebt man jeder ich habe natürlich alles meine schwächsten charaktere im moment mitgenommen da muss ich nicht erklären So. Ah, ich kann ich nicht dahin packen ist klar so wenn ich nicht da rein packe hm. kann ich machen sogar das wegen Lucina, alle ne? der die ganze zeit dabei ist ne? So, du kannst nur auf sie losgehen er trefft sie alle nicht okay, perfekt ich kann versuchen ihn anzulocken naja nee. nee, kann ich nicht ich könnte aber aber da komme ich nicht hin nee. Nee. Nee. Ja, da komme ich nur zu so hin nee, okay dann geht du mal da hinten konnte ich mal um den typen ja schwächt dann mal ein bisschen an hm. ich irgendein Magier ja ja habe ich mehr oder weniger ich habe zwei sogar ich ein Donnerschwert habe ich blöde. Weg. Seid ihr alle so stark? noch klein ist irgendwie voll schwach auf dem Bus, ne? Wenn es mit Magie geht, ne? Wenn um magie Vom um Schaden ja jedenfalls. So. So, dich kann ich hier platzieren, ohne dass du getroffen wirst von irgendjemandem. Perfekt. Cool. Ah, aber nicht so gut, der Mein Stärke und Verteidigung ist nicht schlecht, aber muss schon mehr sein. Ja. Nett. Ja, da scheint es sehr gut bei ihr aufgehoben. Den hier machen, ne? Problem ist, sie sind alles wieder Heiler, ne? Oder? Oder? Keine Heiler hier? Keine Heiler. Ha. dann lohnt sich das ja. schaden würde ich nehmen Der ne, das war mal ja, machen kann ist obwohl das machen wir doch ich habe sieben schüsse davon ich weiß noch nicht ob ich kontern kann wenn ich das mache machen mal, mal. <lacht> <lacht> oh, haha. Sehr viel überfahrt, als ich gedacht hätte. Okay, 92 Prozent getroffen, natürlich. Ich helfe dir. Level ab glaube ich, ich besser ich einschied okay so jetzt kommen sie natürlich wieder alle